Warte mal, ich muss mal mein Headset einstöpseln. Hörst du mich? Ich höre dich nicht. Jetzt, jetzt höre ich mich mit Echo, Echo, Echo. Nee, warte mal, ich probiere was anderes. Ja, die Headset-Problematik. Hi, ich bin Johannes vom TTS Learning Team. Und ein Thema, was mir schon längere Zeit am Herzen liegt, ist, wie können wir im Homeoffice reibungslos, problemlos mit unseren Kolleginnen und Kollegen kommunizieren? Mit bild und Ton und zwar in guter Qualität und ohne ständiges An- und Abstöpseln, Aus- und Einschalten und äh, nicht erkannten Geräten, sondern einfach Smooth per Klick. Und da gibt es ein Device, was meine Kommunikation schlagartig verbessert hat und zwar die externe Webcam. Ich habe hier bei mir im Homeoffice den großen Bildschirm und daneben den Laptop und auf dem Laptop ist die äh, interne Webcam eingebaut. Man sah mich beim Reden also immer von der Seite, was nicht wahnsinnig persönlich ist. So Und deshalb habe ich mir hier die externe Webcam für meinen großen Monitor besorgt. Die ist in dem Fall von Logitech und hat auch gute Mikrofone eingebaut. Bild frontal von vorne, kein Kabel entwirren mehr, kein Auf- und Absetzen, kein Ein- und Ausstöpseln mehr. Deutlich einfacher als Telefonieren und persönlicher sowieso. Deshalb immer die externe Webcam an. Bis bald. Bleibt neugierig.